Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Psst Lesung. Ja, es ist Psst hier sehr rum. Und zwar ist es wieder eine Geschichte aus dem Space Cats Universum. Und die Geschichte heißt, und wir fliegen doch. Mhm. Geschrieben wurde sie im Juni 2017 von Eisenkessel und gelesen wird sie von Chrissa. Vielen Dank dafür. Danke. Ja, es geht darum in dieser Geschichte, dass die Space Cats auf Area 51 sind und dort einige Dinge erleben. Und dass es natürlich sehr komisch für Menschen wäre, wenn eine Katze einen LKW fährt. Nein. Ja. Nein. Ja, ja. Und es geht natürlich auch um die Katzengeschichte überhaupt, Schrödingers Katze. Ja, aber du, heißt LKW nicht eh Lastkatzenwagen oder so? Ich dachte auch, ja. Schon, oder? Das haben die Menschen nur umgeändert. Eigentlich aber nicht Last, sondern lustiger Katzenwagen. Ja, stimmt. Oder lauter Katzenwagen. Ne, lustig eher. Okay. Oder lebhafter Katzenwagen. Ne, die Katzen wurden übereinander gestapelt. Das war eher lustig. Das stimmt. Ihr kennt Aber bestimmt alle die Bremer Stadtmusikanten, wo so sah es aus, nur mit 20 Katzen. Das lustigen Katzenwagen. ein wunderbares Konzert. Oh ja. Hoffentlich ist ja. kein Kater dabei. <lacht> ja, diese Geschichte wird vorgetragen von der Katze Minka. Hat sie denn gar keinen Hoheitsnamen wie die anderen bisher? Nein, nein, nein. Nein, nein einfach nur Minka. Einfach nur Minka. Genauso wie Mushi, der Katze. Mushi heißt. Stimmt, aber die heißt ja auch Musi, also von dem her, ja. Ja, ja. nein, die heißt nur Minka. Okay. Ja, so ist das halt ja, und passiert. Das ja. Und natürlich werden wir jetzt auch, nachdem wir unser kleines Startplädoyer gehalten haben, mhm. nichts mehr sagen und ihr könnt die Geschichte noch gut genießen. Nein. Und daher bleibt es nur euch zu sagen, viel Spaß dabei und tschüss. Möge die Kartoffel wachsen. Bye, bye. Wo soll ich denn nun beginnen? Oje, oje, so schwer ist diese Frage, wie auch alle anderen Fragen so schwer wie auch so leicht sind. So leicht, dass sie fliegen, und so schwer, dass man sie nicht alleine tragen kann. Aria 51 liegt am Groom Lake auf der Erde im Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika, südlich im Staat Nevada. Die US Air Force hatte es im Besitz, bevor Peter deren Einsatzpläne geändert und manipuliert hat. Diese Menschen waren so dumm, dass sie einfach dem Papierstück Glauben schenkten, nur weil dieser Mann aus dem Weißen Haus es scheinbar geschickt hatte. Zehn Jahre gingen sie nach Alaska, weil sie dort abgeschnitten von einem neue Waffenübungen durchführen sollten. Damit hatten wir genug Zeit, um uns einzurichten und unseren eigenen Experimenten nachzugehen. Wir kamen gut voran. Die Gelder, welche immer noch der Anlage zur Verfügung gestellt wurden, halfen natürlich auch dabei. Das Internet ist schon eine gute Erfindung. Dafür muss man die Menschen loben. Man kann sich für die Person ausgeben, die man sein will und dann auch noch alle möglichen Dinge bestellen, solange das Geld dafür reicht. Somit ließen wir unsere Waren immer bis ans Tor liefern und holten es dann nachts ab. Warum nachts? Denk doch mal nach. Eine Katze, die einen LKW fährt. Das hätte die Menschen doch nur verschreckt und wir brauchten sie leider immer noch. Ab und zu haben sie ja gute Ideen, von denen wir profitieren können. Unsere ersten Starts mit den Raumschiffen waren von weniger Erfolg geprägt. Ja, auch Wesen mit unserem überlegenen Intellekt müssen noch vieles lernen und es dann auch noch begreifen können. Einige Menschen begaben dies mit und weitere Verschwörungstheorien bildeten sich. Das Internet brachte uns in dieser Zeit mehr als nur einmal zum Lachen. Dann startete unser erstes Raumschiff mit Gulli an Bord. Er erreichte die Atmosphäre, beschleunigte und... Äh, bis heute haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ja, es gibt immer Verluste. Warum ihr nie von Gulli gehört habt? Na ganz einfach. Dass er sich nicht meldet, heißt nicht, dass er tot ist. Erwin Schrödinger, ein menschlicher Wissenschaftler, hat dies 1935 sehr einfach in einem Gedankenexperiment mit einer Katze erklärt. Ja, die Menschen experimentieren scheinbar sehr gerne mit Katzen. Das liegt bestimmt an unserer natürlichen Intelligenz. Das Paradoxon besteht darin, dass dem Gedankenexperiment nach eine Katze mit den Regeln der Quantenmechanik in einen Zustand gebracht werden könnte, in dem sie gleichzeitig lebendig und auch tot ist, und in diesem Zustand verbleibt, bis die Experimentieranordnung untersucht wird. Die gleichzeitig tote und lebendige Katze würde erst dann eindeutig auf lebendig oder tot festgestellt werden, wenn man sie beobachtete, also eine Messung durchführte. Das widerspricht der Anschauung und Alltagserfahrung mit makroskopischen Systemen. Quelle https backslash backslash backslash wiki backslash c3 b6 katze Diese Bezeichnungen, die Menschen sind wirklich verrückt, warum sagen sie nicht einfach klar verständlich, was sie meinen? Schrödingers Katze. In einer Kiste befindet sich eine Katze, ein radioaktives Präparat, ein Detektor, für die beim Zerfall erzeugte Strahlung und eine tödliche Menge Gift. Eigentlich hätte diese Katze auch eine Inschrift auf der Tafel mit unseren Helden verdient, aber mit dieser Meinung stehen wir recht alleine da, da diese Katze nur in Gedanken existierte. Ich habe wieder den Faden verloren. Es ist so schwer, sich auf die eine Frage zu konzentrieren, wenn so vieles bedacht und abgewogen werden muss. Dass für die Dinge, welche nicht bedacht wurden, keine Zeit mehr bleibt, obwohl diese bedacht und dargelegt werden sollten und teilweise sogar müssen. So entstehen Fehler, und diese sind mitunter nicht wieder wiedergutzumachen. Zum Beispiel, wenn ein mutiger, heldenhafter Pilot mit Namen Gudi nicht wieder auftaucht. Ja, aber so ist das eben immer. Jedenfalls komme ich nun zum Punkt. Nach all diesen Experimenten schafften wir es, unser Raumschiff fertigzustellen und unseren ersten Flug ins Weltall und wieder zurück anzutreten. Dieses Raumschiff beluden wir mit allem Nötigen. Leider vergaßen wir einen Kühlschrank einzubauen, daher hatten wir bald keine Milch mehr. Ich sagte ja, zu wenig Zeit und dann die Fehler, diese Fehler. Ach ja, wir verlogen lange durch das Weltall. Denn auch etwas anderes haben wir vergessen, ein Gerät zur Navigationsbestimmung, denn wie sich herausstellte, war ein Kompass dazu nach Verlassen der Erde nicht mehr in der Lage. Wir irrten lange im All umher, trotz unseres supermodernen Mittellichtantriebs. Das Einzige, was uns abhielt, den Verstand zu verlieren, waren die Ordnung von Peter, die Gebete von Mushi und die Folgen von Garfield and France, welche wir auf unserer Reise anschauen konnten, mitunter über 100 Mal. Ja wirklich, es war eine wissenschaftliche Aufgabe geworden, Neues in den Folgen zu entdecken und um dieses aufzuschreiben. Für das große Buch des Garfield, unser Buch voller Lebensweisheiten, das ihr nach eurer Geburt oder Erschaffung erhalten habt. Aufzeichnungen zur Ausbildung neuer Space Cats von Minka, dritte Überkatze nach Peter.